Waren das noch Zeiten, so um 2010 herum, als Deutschland noch Exportweltmeister gewesen ist und wir im Gegenzug immer mehr Waren günstig aus China gekauft haben. Der materielle Wohlstand stieg und stieg und einmal im Jahr war die Hannover Messe der industrielle Nabel der Welt. Die Messe gibt es noch immer. Heute war der erste Besuchertag. Wie immer mit den dollsten neuen Maschinen und Spielereien wie diesem Roboterhund hier, der auf sein Gegenüber reagiert und Männchen oder Rolle macht, wenn er denn dazu aufgefordert wird. Und wie immer kam auch der Kanzler zum obligatorischen Eröffnungsrundgang. Inklusive Ausprobieren und Rudelbildung der Journalisten. Nur eines ist so ganz anders als früher. Exportweltmeister ist längst China und Deutschland immer abhängiger vom Reich der Mitte. Jetzt soll die Schraube ja schnellstmöglich zurückgedreht werden, bevor China Taiwan angreift und etwaige Sanktionen Deutschland hart treffen würden. Hinter vorgehaltener Hand ist es das Thema der Messe und in Niedersachsens Unternehmen sowieso. Gummischläuche wie aus dem Fleischwolf. Bei der Firma Jäger in Hannover werden sie am laufenden Band gefertigt. Seit mehr als 20 Jahren ist Jäger auch in China aktiv, produziert und verkauft dort Schläuche für Abwassersysteme und Dichtungen für Solaranlagen. 90 Prozent aller Solaranlagen kommen aus China und die Hälfte aller Kläranlagen weltweit werden in China errichtet. Und unsere Produkte sind für die biologische Abwasserreinigung und dementsprechend ist es für uns ein wichtiger Markt bis heute. Das Unternehmen aus Hannover hat eine eigene Fabrik in China. Abhängig, sagt Jäger, sei man vom Geschäft dort aber nicht, im Gegensatz zu vielen anderen in der deutschen Industrie. Und dass China einer der größten Märkte weltweit ist, kann man als Fluch oder als Segen betrachten. Die deutsche Industrie hat ganz hervorragend in China über die letzten 20 Jahre sich weiterentwickelt. Und viele Arbeitsplätze, die hier in Deutschland sind, hängen natürlich auch in gewisser Weise von China ab. Die Frage ist aber, gibt es nicht noch alternative Märkte? die China ergänzen. Und äh, die Fragestellung gilt für jeden Unternehmer momentan. Wie eng die Wirtschaft mit dem Land verbunden ist, das ist auch in den Messehallen in Hannover spürbar. Auf der größten Industriemesse der Welt stammt fast jeder vierte Aussteller aus China. Die Maschinenbaubranche sieht die Beziehungen inzwischen kritisch. Ähm, ich glaube schon, dass wir mit einer gewissen ähm, Naivität auf die politische Entwicklung in China geguckt haben. Auf der einen Seite man muss aber auch der Wirtschaft vorwerfen, dass sie vielleicht sehr, sehr lange ausschließlich auf die wirtschaftlichen Aspekte ähm, des Marktes geschaut haben. Und, und diese Kombination ähm, aus wirtschaftlichem Handeln und politischem Handeln ähm, hat dazu geführt, dass wir in Abhängigkeiten hineingeraten sind, in die wir so vielleicht dicht hätten hineingeraten sollen. Seit Jahren ist China für die Wirtschaft der wichtigste Handelspartner. Lange war das selbstverständlich. Aber das Unwohlsein in den Unternehmen wächst. Weil wir uns heute nicht mehr sicher sein können, ob wir unsere Geschäfte in China, so wie sie bisher sehr frei und sehr offen führen können, auch in Zukunft führen können. Die chinesische Industriepolitik kann das verändern. Soll heißen, der chinesische Staat mischt sich zunehmend ein. Ich möchte nicht sagen übergriffig. Ich möchte sagen, dass einheimische Marktteilnehmer. Bevorzugt werden. Die große Sorge der Wirtschaft ist, dass China Taiwan angreifen könnte. Das wäre dann auch für Andreas Jäger eine rote Linie. Seine Firma macht auch Geschäfte in den USA, ist also auch von der amerikanischen Politik abhängig. Sollte China Taiwan angreifen, müsste Jäger sich entscheiden. Wir würden wahrscheinlich versuchen, unsere Aktivitäten in China so weit runterzufahren, dass uns die amerikanischen Sanktionen nicht treffen. Jäger will weiter in China produzieren. Wie viele andere will er sich aber auch neue Märkte erschließen in Indien und Indonesien, um sein Risiko möglichst breit zu streuen.